Ja, und hey alle zusammen, ich bin's wieder, die Hexe. Und jetzt habe ich mich mal an den Warlock gewandt. Am Anfang hat er mich nicht so gefallen, also ich fand den Titan vorher ein bisschen besser. Hm, auf jeden Fall, jetzt gefällt er mir. Ich habe da echt jetzt ein bisschen an Rumprobiert. Teilweise war ich zwischendrin ein bisschen verzweifelt, weil ich mir gedacht habe, kann auch wohl nicht wahr sein. Warum <lacht> funktioniert das nicht? Aber, ja. Und noch eine kleine Anmerkung. Wenn euch mein Content gefällt, lasst gerne ein Abo da, denn das unterstützt mich wirklich sehr. Ähm, ich habe jetzt über 600, das ist echt Wahnsinn, vielen Dank. Und mein nächstes Ziel, aber ohne Zeitbegrenzung, sind dann die 1000. Mal schauen, wann ich die erreiche. Ja, machen wir weiter. Und jetzt ganz kurz noch ein bisschen Clan-Werbung, denn wir sind immer wieder auf der Suche nach neuen Hütern. Und ganz wichtig, bei uns geht natürlich das Privatleben vor. Und ihr könnt ja auch gerade sehen, was wir bieten, was wir voraussetzen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne beitreten. Die Links sind unten in der Beschreibung. Also, wir haben auf jeden Fall als super die Slow-Bombe, also die Katastrophe die schön langsam fliegt und schön Damage macht dann nochmal. Granate habe ich jetzt gerade die Vortex Granate dabei. Die hat sich jetzt am besten rausgestellt, was ich da ausprobiert habe. Dann haben wir bei den Aspekten ähm, Kind der alten Götter dabei. Wenn wir nämlich dann einen Riff machen, bekommen wir eine leere Seele. Ich glaube so für 20-25 Sekunden. Und wenn wir dann einen Gegner anschießen, äh, bekommen wir nämlich da, also fliegt die Seele nämlich dann dahin und ungefähr wie beim Bogen vom Hunter werden Feinde auf jeden Fall festgebunden und bekommen mehr Schaden. Und dann haben wir noch die leere füttern dabei. Nämlich wenn wir dann Gegner mit Fähigkeiten aus der Leere killen, bekommen wir Verschlingen und Verschlingen ist ja dafür da, dass wir erhöhte Granatenregeneration, Nahkampf und auch Riffregeneration haben. Und noch dazu, wenn wir halt Gegner töten, die hiermit eingefangen wurden, sage ich jetzt mal, äh, bekommen wir auch Verschlingen. Also, das zählt mit als Fähigkeit, was ziemlich cool ist. So, dann die Fragmente. Ich habe hier auf jeden Fall Echo der Veränderung dabei. Das nämlich dann Fe äh, Feinde mit Leere explodieren. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann Echo, Echo Echo der Schwächung, dass unsere Granaten nämlich äh, Ziele schwächen. Dann habe ich noch dabei, das Nahkampf Todesstöße Granaten Energie gewähren. Und es ist nicht nur aufgeladene Nahkampfenergie, sondern auch ähm, normale Nahkampfangriffe, die nicht aufgeladen sind. Das ist schon cool, wenn da noch so ein Stück fehlt, macht man ein paar mit einer Nahkampfattacke da weg und dann geht das. Und dann noch Echo der Versorgung, werden wir dann mit Zielen Granatenschaden zufügen, was bei der Vortex Granate ja ziemlich gut funktioniert. Bekommen wir auch Nahkampfenergie. Man könnte jetzt noch das andere Aspekt hier mitnehmen, dass wir unsere Granaten aufladen können. Dadurch werden sie stärker und halten länger. Andere Granaten bekommen dann halt noch ein zusätzliches Feature, sage ich jetzt mal. Vortex Granate ist größer und hält länger. Axiom Blitz bekommt halt noch so einen zusätzlichen Sucher. Äh, die Streugranate sucht Ziele in der Nähe auf, was eigentlich auch ein Exo macht. Und die Magnetgranate wird nämlich dann zur kleinen Supernova. Aber ich habe mich hierfür entschlossen und damit funktioniert es auch ziemlich gut. Ja, welches Exo sollte man denn am besten mitnehmen? Ich habe mich jetzt bei den ganzen Trials mal auf Nesarek Sünde fokussiert und das funktioniert echt ziemlich gut. Wenn ich nämlich dann Kids mache, die von Leere betroffen sind, bekomme ich nämlich eine erhöhte Nachladerate von meinen Fähigkeiten. Ist ganz nice auf jeden Fall. Dann könnte man noch ähm, Braue der Wahrheit mitnehmen. Wenn wir nämlich dann Waffentodesstöße mit dem Typ unseres Fokuses machen... Also mit Leere, gewährt uns das Todeskampf, wodurch wir Schadensbonus für die Granate und Granatenenergie bekommen. Haben wir dann Todeskampf aktiv und wir werfen eine Granate, bekommen alle Verbündeten unserer Nähe erhöhte Granatenregeneration. Ist auf jeden Fall ähm, ziemlich, ziemlich nice Support. Dann haben wir noch kontroverse Halt. Wenn wir nämlich dann, während wir eine Granate aufladen, Schaden kriegen, ist er reduziert, was auch ziemlich cool ist. Und wenn wir mit einer aufgeladenen Granate Schaden zufügen, bekommen wir auch sofort Energie zurück. Das heißt, wir müssten ja halt das machen, was ich gerade gesagt habe, wir packen das weg und packen uns das hier rein, damit wir halt Granaten noch aufladen können. Ja, dann könnte man natürlich auch noch Handschellen des Nichts dazu nehmen. Ähm, wir bekommen nämlich eine zusätzliche Streugranate und diese Streugranate sucht Ziele in der Nähe. Ist auch ziemlich cool. Da müssten wir halt dann das mit dem Aufladen nicht nehmen, weil das ist ja das Gleiche, was es auch macht. Oder man könnte auch noch Auge einer anderen Welt mitnehmen. Hier bekommen wir nämlich auch erhöhte Regeneration unserer Fähigkeiten. Also bei Exos kann man eigentlich eine bunte Mischung nehmen, was man gerade möchte, was einem passt. Aber ich habe mich, wie gesagt, jetzt für nezarex Sünde entschieden. Ja, dann bei den Mods, also wie man schon gesehen hat. Ich habe hier Flüchtiger Fluss, dass ich... Ähm, Geschoss auf jeden Fall dazu bekomme und ganz wichtig, ähm, dass ich mit Waffen, die meinem Fokus entsprechend schnelle Kills mache, bekomme ich Sphären der Macht. Ist auf jeden Fall ziemlich nice Support dann für andere, die auch die Dinger brauchen. Und bitte nicht auf meine Stats achten, das ist ja alles noch im Aufbau, <lacht> aber die Mods sind trotzdem drin. Dann habe ich hier auf jeden Fall einen Stasisarm, wo ich mir dann nämlich Granaten Kickstarter reinpacken kann. Am besten zweimal oder man könnte auch hier dann noch ähm, Nahkampfkickstarter mitnehmen. Denn wenn man hier so eine Fähigkeit aktiviert mit der Mod, bekommt man ungefähr ein Viertel direkt zurück. Und das ist echt ziemlich nice. Und ich habe auch noch Quelle der Macht dabei. Das wenn ich nämlich dann eine Elementarquelle von meinem Fokus aufnehme, bekomme ich auch dementsprechend auf einer Elementarwaffe, die meinem Fokus entspricht, einen Schadensbonus. Und das ist nice. So, auf, dem, auf der Brust habe ich ähm, jetzt noch hochenergetisches Feuer mitgenommen, dass ich nämlich dann ungefähr einen Schadensbonus von 20 oder 30 Prozent dazu bekomme, was ich dann mit Ladungsaufnahme nämlich aktiviere, dass wenn ich nämlich eine Sphäre der Macht aufnehme, ich dann diesen Buff habe. Das heißt, ich habe diesen Buff einmal, also mit Licht aufgeladen, hochenergetisches Feuer und dann habe ich noch Quelle der Macht drin. Ja! Ein bisschen, ein bisschen mehr Damage. Und damit ich natürlich auch noch ein bisschen äh, Elementarquellen machen kann, habe ich hier auch noch Elementarnachschub dabei. Wenn ich mich dann einen Kämpfer mit meiner Granate töte, was ziemlich oft passiert, bekomme ich nämlich dann eine Elementarquelle. Und ich habe hier noch die Season Mod dabei. Verschlingt stark, wenn ich nämlich dann unter Verschlingen bin, also gerade davon profitiere, macht meine Super nämlich noch ein bisschen mehr Schaden. Naja, ja. <lacht> schon geil. So, an sich... Waffen. Ihr solltet auf jeden Fall eine leere Waffe dabei haben, dass das halt auch alles funktioniert. Ich habe jetzt die Trichter mit dabei, die Magenknoren habe ich auch ausprobiert. Es geht aber auch um Fusion Rifle oder ähm, eine Primärwaffe mit Osmose würde jetzt auch funktionieren, da man eh die ganze Zeit Granaten schmeißt. Und Heavies habe ich jetzt gerade noch Palmyra B dabei. Das ist halt ein ziemlich starker Raketenwerfer, aber man könnte natürlich jetzt auch noch einen leeren Raketenwerfer mitnehmen. Da man ja hier durch Quelle der Macht erhöhte leere Waffenschaden dazu bekommt. Aber an sich sind die beiden Waffen ziemlich egal. Ja, an sich war es so. Also, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und kommentiert auf jeden Fall, was ihr von dem Bild haltet. Ob ihr vielleicht auch noch irgendwelche anderen Ideen habt, die man vielleicht noch einbauen könnte. Und ja... Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich mache auf jeden Fall noch ein Titanbild. Ich mache auch noch Bild von den anderen Fokussen. Und vor allen Dingen will ich noch ein Video machen, wie man Materialien bekommt. Ich habe nicht so viel. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.